So, hallo und herzlich willkommen zu dieser schönen Tour hier von Fintrop bis Iserlohn-Lettmate. Ja, und hier bin ich auch schon unterwegs, beziehungsweise am Bahnhof von Iserlohn-Lettmate. Ja, rechts seht ihr das äh, Lenne-Routen-Logo, was es an der Strecke auch zu sehen gibt. Ja, und hier die ganze Prozedur mit den Aufzügen. Ja, einmal runter, einmal wieder hoch. Hier steht jetzt der Text Finnetrop, heißt aber Finnentrop. Da bin ich jetzt schon angekommen und wieder geht es in die Aufzüge. Also ich bin noch nie so viel Aufzug gefahren. Also hier muss man allerdings ähm, nicht unten durch den Tunnel, sondern hier hat man eben eine eine Überführungsbrücke gemacht über die Gleise. Ja, ja, jetzt muss ich hier zu dem Aufzug, der dann wieder runter geht. Ich hätte auch an der, auf der anderen Seite runterfahren können. Ähm, dann wäre ich auch direkt ähm, an der Lenne Route, ähm, an dem Radweg gewesen, aber ich muss jetzt erstmal noch mir was für unterwegs zu essen holen, ein leckeres und Brötchen, wenn es geht, ähm, ja und Kaffee to go hier im Backwunder, ja hallo liebe Fahrradkanalfreunde, ähm, bin jetzt hier in angekommen, ähm, ja ist jetzt circa, äh, nicht circa 5 Minuten vor 11 Uhr, hier hinten in dieser Bäckerei, da habe ich mir schon was zum Frühstück geholt für unterwegs, mein zweites Frühstück ja und mal schauen, ob wir das da oben sehen können auf der Anzeige äh, von der Sparkasse es ist jetzt 10.56 Uhr und heute ist der 30.06 und wir haben jetzt schon 27 Grad ja und ja, an der Straße ist es ziemlich laut und ich werde jetzt versuchen dem Lärm zu entfliehen. Ja, hier noch ein bisschen ähm, hier bin ich auch an dem Bahnhof angekommen mit dem Regionalzug. Tja, und so sieht das hier in Finnentrop aus. Wie gesagt, hier ist die Bäckerei, das Backwunder Kaffee und Backwaren und sogar Eis gibt es hier, also besser kann man es nicht haben. Ja, und hier ist mein Bike und wir machen uns jetzt auf den Weg, die 54 Kilometer Richtung Iserlohn. Also, auf geht's! Ja, jetzt muss ich hier leider, weil ich wie gesagt ja in der Bäckerei mir erstmal noch was zum fürs zweite Frühstück ähm, holen wollte ja ihr seht das ist jetzt hier die Hauptstraße und Radweg mh, ja Radweg sucht man da ähm, ist leider dann ein bisschen schlecht gemacht ja dann, wenn man dann über die Brücke über die Bahnanlagen gefahren ist ich hätte natürlich auch die Aufzüge über den Bahnsteig nehmen können aber das war mir zu umständlich. So, jetzt bin ich hier aber endlich auf dem Radweg. Aber wir machen noch einen kleinen Abstecher. Und ich will jetzt auch noch nicht verraten, was es ist. Ihr seht's schon. Jetzt sind wir hier auf der Aussichtsplattform. Lenneblick ja, so nenne ich das mal hier. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen. Sehr schön. Ja, also, sieht irgendwo ganz fantastisch aus. Ich will mal gucken, ob ich das jetzt mal hier so ein bisschen einfangen kann. Einfach toll hier mit den tollen Wiesen. Ja, einfach klasse. Ja, ja und da unten, da muss ich jetzt eigentlich gleich wieder runter zurück, weil das hier ist nur eine Rampe. Genau, und ja, irgendwann soll das ja da hinten dann mal der Radweg hier über die Bahnstrecke dort hinten in den Tunnel gehen und dann kommt man auf den Sauerlandradring. Ja, den Sauerlandradtring habe ich euch ja auch schon ein Video auf meinem Kanal reingestellt. Könnt ihr dann natürlich auch schön sehen. Ja, wie gesagt, würde dann der Radweg hier weitergehen. Äh, ja, im Moment, äh, oder wie der aktuelle Stand ist, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Mm, aber ich glaube, die Stadt Fintrop ist damit. mit, ähm, da ist wohl, glaube ich, ein Schützenverein drin. Ja, und da sind die wohl irgendwie mit denen in Verhandlungen, müssen ja dann einen alternativen Platz bekommen, wo sie dann ihr Vereinsleben und Schießstände äh, entsprechend weiter ja schießen können und ausleben können, etc. Ja, gut, dann mache ich mich jetzt wieder auf den Weg in Richtung meiner meines Radweges. Jo. Und jetzt biegen wir ab rechts auf diesen Lenneroute Richtung Klettenberg. einmal scharfe Kurve. Oh, eine Bach stellst du auf dem Weg. So und auf geht's. Hey, schöne Blümchen hier. Ja, jetzt geht es hier endlich richtig los auf diesem Lenne radweg Ich sag jetzt mal einfach Lenne Radweg. Ja, ihr seht, das geht jetzt Richtung Norden hier von Findentrop aus. Von Findentrop Zentrum, wenn man den Bahnhof oder das Bahnhofsgebiet als Zentrum mal bezeichnen möchte. Ich sage mal, zumindest von Fortbewegungsmittel, von ÖPNV ist das, glaube ich, der Dreh- und Angelpunkt. Ja, Windtrop ist ähm, gar nicht mal so kleines ähm, Dörfchen, hat immerhin, entschuldigung, wenn ich sage Dörfchen, 16.780 Einwohner ähm, laut dem Wikipedia-Stand vom 31. Dezember 2021. Ja, jetzt sind wir hier auch schon an einer ähm, ja, Holzverarbeitungsfabrik. Sage ich mal, Sägewerk oder was auch immer das sein wird, denke ich mal. Und ja, das ist leider so, dass man da eine große Schleife fahren muss. Ähm, ja schade, man hätte da vielleicht auch eine Alternative finden können. Aber gut, ne, das ist natürlich immer so eine Sache mit dem Werksgelände. Das lässt sich nicht immer alles so äh, vereinbaren. Ja, wie gesagt, die ganze ähm, Strecke hier, die von, von dem Radweg an der Lenne entlang, hier übrigens große Holzstapel, äh, verläuft hier immer an der B236 entlang. Und ähm, die Bahnstrecke, die ist hier eigentlich von Hagen bis nach Siegen. Das ist sogar ähm, eine zweigleisig, äh, völlig elektrifizierte Strecke. Also keine Nebenstrecke. Ja, hier mh, bin ich jetzt auch an einer Stelle, wo ich dann mal die Drohne fliegen lasse. Ja, ihr seht... Mh, das hat mal geklappt hier mit dem ähm, mit der ich sag mal folge mir Funktion oder follow me Funktion ähm, fand ich ganz prima und ähm, <lacht> ja ich muss gerade mal gucken genau das hier ist jetzt das Nestchen oder Dörfchen Pasel also P A -S -E -L geschrieben pasel ja das ist jetzt ein blick richtung norden schwenke ich jetzt hier entlang der taltrasse von der eisenbahn und auch der der bundesstraße ja und jetzt geht es hier weiter durch den wald richtung klettenberg ähm, wobei hier noch unterwegs ein kleiner interessanter Abstecher ähm, zu diesem schönen alten Bauerngehüft so mit diesem typischen ähm, Steinwerk hier auch noch mal ein schönes Fachwerkhäuschen also es gibt schon ein paar Dinge ne, die unterwegs ähm, sehr gut anzuschauen sind ja, und hier auch noch mal eine Brückenüberquerung parallel zu der Bahnstrecke. Zum Glück kam gerade kein Zug, sonst ist es nämlich, glaube ich, ziemlich ohrenbetäubend. Ja, das ist jetzt hier dann äh, südlich bzw. nördlich vom... Ortsteil Plettenberg-Eschen. Ja, ihr seht, ich habe da immer ein bisschen, oder habt gehört, ähm, ich habe da vorsichtshalber immer ein bisschen geklingelt, weil das ist zwar als Radweg über die Brücke ausgewiesen, aber ich fand das ja dann doch ein bisschen eng. Ja, okay, jetzt sind wir hier auch schon an dem ähm, Plettenberg, wo es hier dann über die brücke geht und ja und hier ist jetzt in diesem ich nehme mal an das ist jetzt hier gehört hier zu dem lecker belegtes brötchen mit ka mmh. lecker und Salat. Mmh. Hi. Ja, lecker belegtes Brötchen. <lacht> genau, das ist jetzt wie gesagt hier die Pause in Plettenberg in dieser Parkanlage. Ich glaube, da kommt dann auch noch gleich dieses Aqua Magis Freizeitbad. Das ist so ein Stückchen davor gewesen das müsste gleich hier linke Hand genau hier ist es jetzt ähm, ja da scheint wohl auch ähm, das Schwimmen innen drin möglich zu sein ja hier ein schönes ähm, altes ähm, Stahlbrückenwerk für die Eisenbahnstrecke ich weiß jetzt nicht ob das da von der aktuellen in Betrieb befindlichen Eisenbahnstrecke ist. Ich glaube eher, das ist die, ist wohl mal eine, irgendwie eine Bahnstrecke, die hoch nach Plettenberg zu einem anderen Teil von Plettenberg geführt hat. Ja, ihr seht, bis jetzt ist die Strecke relativ gut. Man fährt jetzt nicht unbedingt auf der Hauptstraße, was sich allerdings nach äh, circa 20 Kilometer hier jetzt ändert ähm, ein wenig aber das ist ja jetzt hier noch nicht das Schlimmste hier geht es noch mal abseits der der Bundesstraße Ja, hier ist das dann auch ein bisschen tricky. Hier muss man erst nach rechts, um dann hoch zu der Brücke zu gelangen, um wieder die Lände zu überqueren. Und ja. Dann geht es hier nochmal, wie gesagt, über die Brücke. Und ein Kilometer nochmal abseits von der B236 wie gesagt nach circa 21 Kilometer und zwar bei dem örtchen Teindeln da wird sich das ändern noch mal richtig total idyllisch hier auch noch mal eine schöne es waren tatsächlich holzbohlen hier auf dieser äh, stahlfachwerkbrücke wenn man so will hier noch mal links ein backsteinartiges schönes altes häuschen einmal die bahnstrecke queren ja und jetzt ähm, geht es gleich hier auf die b236 ja, wie gesagt, das ist jetzt dann schon mal der erste kleine Wermutstropfen an der Strecke hier. Und da geht es jetzt 1,7 Kilometer direkt auf der Landstraße lang. Also, ihr seht, ne, das ist nicht sehr angenehm, wenn hier dann die LKWs vorbeikommen. Ist nicht sehr lustig. Ich habe jetzt hier mal einfach den, <lacht> den Bürgersteig benutzt, wenn man den mal als Bürgersteig bezeichnen möchte. Aber auch das hat natürlich ein Ende hier gehabt. Ja, da links ist jetzt eigentlich so eine Art Standstreifen. Ja, und ihr seht, ne, mit den LKWs, das ist schon... Also die fahren wirklich ähm, sehr weit ab. So, hier müssen wir dann auch schon wieder abfahren, also diese 1,7 Kilometer hier bei Baugloh. Baug mit CK geschrieben, Baugloh. Ähm, da geht es dann wieder links ab und ähm, ja und eigentlich, das ist zwar hier ein Industriegebiet, ihr seht da ist aber wenigstens eine Fahrradspur aufgepinselt, aber auch die endet hier dann schon. Ist dann nur noch auf der anderen Seite aufgemalt. Äh, naja, tja, und dann so kurz vor Verdol Zentrum, da muss man dann halt doch wieder irgendwie über die B236 äh, sich quälen. Wobei hier an der Tankstelle das Schild links äh, mit dem Radweg, das habe ich eigentlich ein bisschen also es war nicht immer sehr gut ausgewiesen wo sich gerade wie aktuell und äh, ja der Radweg gerade befindet ne? also das könnte besser sein da würde ich mir wünschen dass man da vielleicht auch mal ein paar mh, ja auf, den, auf dem Pflaster also auf dem Teer mal aufmalt ein Fahrradsymbol Fahrrad weil also manche Schilder sieht man wenn überhaupt dann zu spät oder weil man vielleicht aus der falschen Richtung kommt. Naja, also wie auch immer, ne? an die Verantwortlichen der Appell. Das könnte noch ein bisschen besser sein. Ja gut, jetzt geht es hier schon ähm, nach Verdol Zentrum rein, nachdem man dann da die... Äh, die B236 und die B229 sich da vor Verdol, ein Stückchen gemeinsam durch Verdol, glaube ich, quälen. Ja, hier ist denn auch im Zentrum, wo die Fußgängerzone beginnt oder ist. Das ist hier die Christuskirche. Da war nämlich eine Eisdiele. Ja und wie gesagt an dem 30.06., das war ja der letzte, letzte Tag im Monat, für den einen Tag musste ich dann tatsächlich noch ein 9-Euro-Ticket äh, ja, lösen. Ja, hier ähm, beginnt dann glaube ich die Fußgängerzone und auch da ist es glaube ich nicht erwünscht, äh, dass da Fahrräder fahren. Was ich ein bisschen schade finde, weil es eigentlich relativ entspannt ist, also ich weiß ja nicht wie es unter der Woche ist, frequentiert ist von den Fußgängern, aber weiß nicht, ne? die Straße ist sehr breit und ich glaube nicht, dass da, ähm, äh, früher war das ja mal so vor 30, 40 Jahren, dass sich dann durch die Innenstädte, durch die Fußgängerzonen Massen von Leute bewegt haben, ich glaube, das wird wohl hier nicht mehr der Fall sein, also liebe Leute, tut euch einen Gefallen, wenn ihr die Radtouristen auch mal sich ein Eis kaufen lassen möchtet, macht diese Fußgängerzone für Fahrräder frei. Ja, hier ähm, mal die wieder mal die Situation. Hallo, wo geht's lang mit dem Radweg? Ich weiß, ich bin auch nicht immer so der ganz der. Ich krieg nicht immer ganz so gut mit, wo gerade der Radweg. Also, ich finde von der Beschilderung, das könnte ein bisschen besser sein. Und ich würde mir halt auch wünschen, dass da dann mal wirklich ein Fahrradsymbol auf der Fahrbahn ja so fühlt sich das an. Ne? Wieder mal ein LKW. Hier der nächste LKW, weil jetzt geht es wirklich also Richtung Altena und ähm also zwischen Verdol und Altena, das ist definitiv mit das schlechteste Teilstück. Bis auf diese eine Ausnahme hier, da hat man tatsächlich mal ein Stückchen noch separat angelegt, welches dann äh, neben der Straße verläuft. Also das ist schon eine tolle Sache, aber ihr seht, dass auch, auch das ist dann mal eben schon wieder zu Ende. Ja, das ist hier bei dem Kraftwerk Verdol. Da beginnt das zumindest aus meiner Fahrtrichtung und endet dann nach ein paar hundert Metern. Ja, und dann war wiederum direkt vor Verdol auch noch hier eine Baustelle. Wahrscheinlich war hier ein Hangrutsch. Vermutlich mal wegen dem Hochwasserproblem. Aber gut. Ja, und hier bin ich dann auch schon in Altenahr beziehungsweise wie jetzt hier ab tja wie gesagt ähm, Radweg ist hier Fehlanzeige zwischen Verdol ähm, und Alten, Altenahr sehr schlecht ja dann kann man auch hier wiederum nur sehr ähm, begrenzt also hier das Stück ist glaube ich für Fahrräder frei, aber hier ist dann auch wieder ein Einbahnstraßenschild und später von der anderen Seite, also von hier aus, habe ich dann gesehen, da hinten stand Fahrräder ähm, Durchfahrt verboten, also ich weiß nicht, was das soll, ne? also wenn man ein bisschen die, ähm, die Fußgängerzonen und die Geschäfte ein bisschen beleben möchte, also ich weiß nicht, ne? Ich glaube das ist so ein bisschen der falsche Weg wie man das da so geregelt hat. Ja da hatte ich mir dann noch meinen Apfelballen geholt gerade da in der Bäckerei und jetzt bin ich auch schon wieder auf dem Weg Richtung Iserlohn Letmate. Hier nochmal ein schönes ja, interessantes altes Haus. Zum Glück gibt es dann hier doch mal wieder abseits äh, von der Bundesstraße Wege entlang. Aber wie gesagt, das äh, Teilstück, das sind roundabout 11 Kilometer zwischen Verdol und Altena. Also, nee, wirklich nicht zu empfehlen. Ja, auch hier solche Stellen sind natürlich nicht so schön ne, als Radfahrer, wo man dann sich da mit den Autos wiederum quälen muss ja und ähm, irgendwo hier war dann auch noch mal wieder eine äh, ich glaube das ist irgendwo bei nachrot gewesen äh, war dann irgendwie wieder mal die Talstraße gesperrt naja okay so ist es halt ja ansonsten hier mal wieder eine baustelle natürlich auch nicht ganz so toll ne? dann denkt man jetzt äh, geht's mal voran und das klappt jetzt alles mal ähm, nö dann kommt plötzlich aus dem nirvana plötzlich taucht da mal so eben so eine irre Baustelle auf. Ja gut, jetzt sind wir auch schon kurz vor meinem Ziel in Iserlohn Letmarte, wo ich gestartet bin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Verantwortlichen für die Radwege würde ich doch unbedingt bitten, zumindest für die Innenstädte, da mal was zu machen, dass die Radler da wenigstens durchfahren können. Ich verabschiede mich und lasst gerne ein Abo da, würde ich mich sehr darüber freuen und einen Daumen hoch natürlich auch. Ich sag mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.